Wie kann man in LimeSurvey eine zufällige Fragenreihenfolge erreichen? Das heißt, wir wollen, dass die Befragten die Fragen nicht alle in derselben Reihenfolge angezeigt bekommen, sondern dass für jeden Befragten jeweils eine neue Zufallsreihenfolge generiert wird. Der Grund dafür ist, dass es sogenannte Sukzessionseffekte gibt, dass also die Befragten von ihren eigenen Antworten auf die vorhergehenden Fragen beeinflusst werden bei den Fragen. Es lohnt sich da mal einen Blick in die Methodenliteratur zu dem Thema zu werfen. Wie setzen wir das also jetzt in LIME-Survey um? Ich erstelle dafür eine neue Umfrage und dann kann ich hier erstmal einen Titel für die Umfrage eingeben, speichern und schließen und dann kann ich direkt die Fragengruppen und die Fragen erstellen. Ich muss dafür erstmal eine Fragengruppe erstellen, die nenne ich einfach mal Fragengruppe 1 speichern und schließen. Wir haben jetzt eine Fragengruppe erstellt. Man sieht das hier auf der Seite im Fragen Explorer, dass es jetzt eine Fragengruppe gibt und innerhalb dieser Fragengruppe kann ich jetzt die Fragen erstellen, beispielsweise indem ich hier auf das Plus gehe oder auch hier in der Mitte. Ich erstelle jetzt eine Frage, da gebe ich den Fragencode Frage 1 und der Fragetext steht dann hier unten, da schreibe ich einfach mal, damit wir das gleich wieder erkennen können, Frage 1 rein. Wenn Sie jetzt diese zufällige Reihenfolge einstellen wollen, da müssen Sie hier auf der rechten Seite auf die erweiterten Einstellungen gehen und dann ein Stückchen runtergehen. Bei Logik finden Sie hier den Punkt Randomisierungsgruppenname. Das schreibt man jetzt r 1 für Randomisierungsgruppe 1. Und alle Fragen, die jetzt in eine zufällige Reihenfolge gebracht werden sollen, gemeinsam mit dieser Frage, müssen dann eben diesen Randomisierungsgruppennamen auch bekommen. Also wir gehen auf Speichern und Schließen und um das Ganze gleich testen zu können, brauchen wir natürlich jetzt noch eine zweite Frage. Also füge ich jetzt noch eine Frage zu dieser Gruppe hier hinzu. Da gebe ich jetzt den Code Frage 2 und beim Fragentext schreibe ich wieder Frage 2 rein. Auch hier gehe ich schnell wieder runter auf die erweiterten Einstellungen. Randomisierungsgruppennamen gebe ich wieder R1 ein. Und das Ganze speichern und schließen. So, da jetzt diese beiden Fragen gemeinsam in einer, in einer Randomisierungsgruppe sind, wird eben innerhalb dieser Randomisierungsgruppe jetzt immer eine Zufallsreihenfolge erstellt, jedes Mal, wenn die Umfrage in LIME-Survey ausgeführt wird. Und wir können das auch testen, weil auch in der Umfrage-Vorschau dieser Zufallsmechanismus greift. Also gehe ich jetzt hier auf die Umfrage-Vorschau und gucken wir mal an, wie sieht das hier aus. Da sehen wir jetzt hier, das erste Mal, dass ich das ausführe, Frage 1, Frage 2. Also testen wir es nochmal, Umfrage-Vorschau, weiter... Frage 2, Frage 1. Und so könnte man es jetzt weiter testen. Es ist es immer zufällig, in welcher Reihenfolge die Fragen hier angezeigt werden? Viel Erfolg bei der Umsetzung!